Alright, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich den Max hier bei ja, Schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ja, super. Ich würde sagen, ich kenne die meisten, äh, dich noch nicht. Äh, stell dich gerne mal vor. Ja, hallo, ich bin Max, komme aus Meerbusch, bin Unternehmer und bin mit dem Amazon-Geschäft vor kurzem gestartet. Sehr, sehr cool. Wo, wo stehst du an, an sich gerade mit deinem Business? Ich bin im zweiten Monat jetzt, im Dezember Q4 bin ich gelauncht, habe dort 11.500 Euro Umsatz gemacht, gleich vom Start weg und jetzt bin ich im zweiten Monat. Und das sieht auch ganz gut aus. Ja, Perfekt, sehr, sehr gut. Wie, wie, wie kam es bei dir dazu, dass du sagst, das, okay, hey, ich meine, es gibt ja so viele Möglichkeiten aus also, dem Obst. Ja. Dropshipping, Kindle, whatever. Ist, wie kam es auf Amazon, FBA bei dir? Ich hatte immer den Wunsch, ein Geschäft zu haben, was neben dem, was ich sonst so mache, teilautomatisiert laufen kann, mhm. sodass ich da irgendwann auch mal auch auf Autopilot stellen kann, ja, ähm, erstmal das Ganze anzustoßen, wo ich dann aber nicht jeden Tag nur im operativen Geschäft dabei äh, sein muss. No. Ich meine, das ist ja auch das, was du wahrscheinlich gerade merkst, dass du sagst, okay, klar, es ist natürlich die Arbeit, die du vorher reinstecken musst, um das Ganze mal zum Laufen zu bringen, aber dann die wirklichen Sales, die generiert werden, die werden ja generiert, ohne dass du wirklich da jetzt in irgendeinem Kunden was, was verkaufst und was ist dann halt eigentlich das, das, das Schöne an dem Amazon-Business und vor allem, wenn du es halt einmal aufgesetzt hast, ob du dein Produkt einen Monat oder zehn Jahre jetzt mal lange betrachtet laufen lassen, lassen lässt, denn wirklich viel mehr Aufwand als bei den Nachbestellungen hast du ja auch nicht dann damit, ne? Ja. Also ja. klar, du musst dann mal Werbekampagnen optimieren, hier und da ein paar Dinge wirklich. Aber das ist ja übersichtlich im Vergleich zu anderen ja, Geschäften, ja. Denke ich, denke ich auch auf jeden Fall. Ich meine, du hast, äh, als wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben, ja auch gesagt, dass du vorher schon mal Amazon gestartet hast, sagen, mhm. bevor wir dann zusammengearbeitet haben. Was waren da so deine größten Herausforderungen oder also deine größten Probleme, die dir da über den Weg gelaufen sind? Ja, das Ganze war ohne Daten, Fakten. Das war eigentlich nur Halbwissen aus irgendwelchen YouTube-Videos und mhm. da habe ich dann festgestellt, die Nachfrage ist gar nicht gegeben für das Produkt. Wie kam es auf das Produkt damals? Hast du einfach so ja, was gut Einfach, Glück, oder? was ich zu Hause rumliegen hatte. Ich, ich meine, man hört das ja immer so, das cool, dass, dass, dass, dass Leute das machen: so, ey, das kaufe ich ganz oft, das möchte ich auch verkaufen. So ungefähr. Aber ja, okay. Ja, ich, ich meine, äh, an sich, aber was hast du dann gemacht? Oder hast du einfach gesagt: äh, okay, ja. komm, schlamm dich ein und, und, und mach dann was Neues? Ja, ja. Ich, hab, ich bin dann gar nicht dazu gekommen, dass ich produzieren lassen habe, weil ich dann festgestellt habe, okay, wenn die Nachfrage nicht gegeben ist, wenn mhm. ich die Tools habe, um den Markt auch zu recherchieren, vernünftig, ja. auch in der Tiefe, dann, wenn ich dann schon feststelle, dass der Markt gibt das gar nicht her, die Nachfrage ist nicht da, dann brauche ich das auch nicht starten. Ja. Aber wenn ich das starte, dann habe ich ja nicht vor, zwei, drei Produkte zu verkaufen am Tag, sondern 10, 20, 30, 100. Ja, ja, klar. Und das hat der Markt nicht hergegeben. Was waren die meisten Produkte, die du am Tag verkauft hast bisher? 35. 35, ist cool. Und ich meine, wir nennen dein Produkt jetzt hier nicht, aber hättest du gedacht, dass du vorher mal das Produkt verkaufen würdest? Nicht wirklich, nein. Nicht wirklich, ne? Ich meine, ich mein, bei meinen ersten Produkten teilweise, ich meine, ob es jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche Kopfmassagen waren oder so, da hätte ich auch niemals gedacht, dass ich jemals sowas verkaufen würde, aber so, so ist es halt. Ne? Und ich meine, ehrlicherweise, als Unternehmer, vor allem, wenn du auch gerade beginnst, Du kannst oder im Amazon-Business solltest du nicht verliebt in dein Produkt sein. Es sollte darum gehen, dass du erstmal einen Cashflow dir aufbaust und dann dir später eine Brand aufbaust. Okay, mit der kannst du dich gerne connected fühlen, aber wir machen das Ganze ja auch nicht nur, um sozusagen eine Marke zu haben, hinter der man steht, sondern auch ein Business wirklich zu haben, was auch wirklich halt einen positiven Cashflow abwirft. Ne? Ganz klar. So, so viel dazu und jetzt hast du ja bei deinem Produkt äh, gerade sozusagen auch die Nachbestellung losgetreten. Ne? 4.000, mhm. 4.500 Einheiten, genau. Hast du äh, nachbestellt an sich. Und wie geht für dich sozusagen die Reise jetzt weiter mit, äh, mit weiteren Produkten etc.? Exakt. Also ich habe vor, im Laufe des Jahres weitere Produkte zu launchen. Ich habe hm. jetzt Samples bestellt. Klar, auch da nicht jedes Sample passt. Also geht es weiter in der Produktrecherche, weitere Produkte zu launchen, ja, okay. ja, auszuarbeiten. Also der nächste Schritt ist dann, in diesem Jahr weitere Produkte ja. an den Start zu bringen. Und die sollen die auch in der einen Kategorie sein, in der du jetzt bist? Oder sagst du, ich meine, es gibt ja die beiden Möglichkeiten. Entweder ich baue mir eine Marke von rein auf in nur dem Bereich Kaffee oder whatever. Ich mache hm. nur Kaffeeartikel oder ich mache halt einfach... So wie ich gestartet bin, random Cashflow-Produkte, die halt die höchsten Margen haben zum Beispiel. Das ist auch so dein Weg, den du da Ja, eher Zweiteres. Also, ich habe wohl mehrere Marken angemeldet, vorsichtshalber, weil ich auch nicht genau wusste, in welche Richtung die Reise gehen sollte. Hm. Bin jetzt aber der Überzeugung, dass ich erstmal ein Produkt raussuche, wo die Zahlen passen. Ja. Ganz einfach. Ja. Und wenn dann sich hinterher daraus ergeben sollte, dass ich weitere Produkte in dem Bereich launche, okay. Also, kann auch was ganz anderes sein, als das das ja ja. also ist. Ne? Das ist auch mal, ich habe eine kleine Angst, die manche haben. Ja, aber okay, wenn eine Kunde sieht, dass ich Produkt A verkaufe und jetzt was ganz anderes in meinem Shop anbiete, hm. dann würde ja denken, ich wäre irgendwie ein Bauchladen, aber auf Amazon ist es das gut dass die Kunden gar nicht sehen, die meisten Kunden gehen nicht auf seinen Shop und schauen, was verkauft der, verkauft der Seller denn noch, deswegen ist das eigentlich relativ irrelevant, also wir könnt wirklich alles verkaufen, was sozusagen äh, ja, irgendwie gute Margen hat, was sich was ich auch äh, ja, attraktiv darstellen lässt auf Amazon. Sehr, sehr gute Reise bis hierhin, ich würde sagen, äh, wir machen dann in einem Jahr nochmal ein Interview, oder dann zehn ja, auf dem Markt, <lacht> <Ja>. wenn es <lacht> sechsstellig ist. Ja. Wenn es sechsstellig ist, genau, <lacht> monatlich ja. und dann, äh, ja, nee, ich spreche weiter, super. Herzlichen dann, Dank. Dann, ja. Danke dir, ne? mach's gut. Ciao, ciao.